Über Schweizer Initiativen zur Rettung des Bargeldes von Richard Koller In seinem Vortrag an der Veranstaltung der Freiheitlichen Bewegung Schweiz FBS am 9. Oktober 2022 in Bier im Kanton Aargau geht deren Präsident und Visionär Richard Koller auf seine aktuell laufende Volksinitiative Bargeld ist Freiheit ein. Er erläutert deren Inhalt und Zweck sowie die Hintergründe, welche die Initiative aus seiner Sicht notwendig machen. In Schweden zum Beispiel könnte es bereits nächstes Jahr mit dem Bargeld vorbei sein. Koller geht auf Organisa Organisationen ein, welche die Abschaffung des Bargeldes vorantreiben und stellt dar, welche Folgen eine bargeldlose Welt zukünftig haben könnte. Um den Fortbestand des Bargeldes zumindest in der Schweiz juristisch abzusichern, zeigt er die Notwendigkeit einer weiteren Folgeinitiative auf und stellt diese sogleich im Detail vor. Sie soll bei Erfolg der ersten Initiative gestartet werden und hat zum Ziel, sowohl die gleichwertige Akzeptanz des Bargeldes zum Giral- bzw. Buchgeld gesetzlich zu verankern, als auch dessen Bezug nachhaltig sicherzustellen. Im Gegensatz zur EU bestehe für die Schweiz somit bei positiver Abstimmung eine realistische Chance, die Abschaffung des Bargeldes zu verhindern und gleichzeitig eine Signalwirkung für den Rest Europas auszusenden. Ich rede noch schnell über die Bargeldinitiative. Wir haben ja vor der Pause haben wir den Hansjörg Stützle erlebt, wir haben, ihn, ähm, wir, haben ihn, wir haben gehört, wie die wie das Beigeld in der EU eigentlich nicht, also die Abschaffung ist nicht mehr aufzuhalten. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Wirtschaftsexperten in Schweden, habe ich mit äh, am letzten Sonntag mit Heiko Schöning geredet, der lebt im Moment in Schweden, in Schweden ist es wahrscheinlich das nächste Jahr, Vorbei mit Bargeld. Hm? Kann man mal so annehmen. Wenn wir jetzt das anschauen hier, es gibt zwei, also das Bargeld hat natürlich eine Allianz, die heißt Better Than Cash Alliance, das findet ihr auf dem Internet, das ist eine riesige Allianz dahinter. Und wenn das Bargeld nicht mehr ist, dann wird diese Verbindung, die wir hier haben, Bill und Melinda Gates Foundation ist Mitgründer der Vaccine Alliance, der Impfallianz und auch Gründer eigentlich der Bargeldabschaffung. Also so gesehen muss ich natürlich mindestens fünf Jahre studieren, damit ich mir überlegen kann, dass wenn das Bargeld verschwindet, dass wir alle geimpft werden? Nein, das liegt auf der Hand, oder? Einverstanden? Hä? Wenn wir kein Bargeld mehr haben, dann werden wir nichts mehr einkaufen können, wenn wir nicht geimpft sind. Das müssen wir uns einfach als Bedrohung, als Gefahr bewusst werden. Deshalb habe ich diese Volksinitiative geschrieben, Bargeld ist Freiheit, hier bei der ersten Volksinitiative gehe ich auf den Bund ein und verknacke eigentlich den Bund zum sagen, du musst immer Münzen oder Bar Banknoten zur Verfügung haben und du darfst nicht in eine andere Währung wechseln. Hm? Okay, die sind wir am Sammeln und die braucht noch eure Unterstützung. Wir brauchen noch Unterschriften. Wer sammeln kann für diese Volksinitiative, der soll sich bitte Bögen mitnehmen, Bögen runterladen, Kollegen ansprechen und uns helfen, diese Sammlung hä, einzutüten, damit wir damit fertig sind. Dann habe ich euch gesagt... Es braucht noch eine zweite Volksinitiative. Ja, warum? Der Hansjörg hat es wunderbar erklärt, weil sie haben die Wirtschaft damit beauftragt, uns das Bargeld abzuschaffen. Das haben wir natürlich dann kurz nachdem wir mit der ersten gestartet sind, also schon eigentlich bevor wir mit der ersten gestartet sind, haben wir das auch schon ausgearbeitet. Aber das hatte, es ist so komplex, es hatte einfach keinen Platz mehr in der Zeit, wo wir mit der ersten rausgegangen sind. Deshalb haben wir eine zweite, haben wir es in die zweite, eine zweite Volksinitiative gepackt. Und ich möchte sie euch mal schnell kurz vorstellen. Einfach was darin ist, damit ihr seht, dass wir ich glaube, Hans-Jörg wird sich mich da unterstützen und wahrscheinlich auch der Thorsten Schulte. Wenn diese Gesetzesinitiative fertig durch ist durch das Volk und wir Ja gesagt haben, dann ist das Bargeld in der Schweiz nicht abschaffbar. Never. Außer mit faulen Tricks, aber gegen die müssen wir uns dann halt wehren. Gut, gehen wir sie schnell durch. Wir haben darin geschrieben und verfestigt, dass bei allen öffentlichen Diensten, bei der ÖV im Detailhandel sowie an allen Orten, wo Bargeld gegen Ware getauscht wird, werden kann, muss bezahlt werden können. Wir haben weiter hineingeschrieben, dass dort, wo Bargeld mit Bargeld bezahlt werden muss oder müssen kann, dass im Folge der Barzahlung man darf nicht abgewiesen werden und es darf aber auch nicht verkompliziert werden, mit Gebühren belastet oder schlechter behandelt werden als Giralgeld. Das passiert ja, wenn ihr auf den Bus geht und ihr seid jetzt wie ich, Cash-Liebhaber, oder? Und dann steht ihr dort wie bestellt und nicht abgeholt oder der Zug, der kommt schon bald und ihr wisst nicht, wo kann ich jetzt mein Ticket lösen. Das haben wir hier festgenagelt, dass Sie uns diese Terminals oder diese Möglichkeiten zur Verfügung stellen müssen. Gut, also, ähm, wo waren wir? Genau. Weiterhin haben wir eine Obergrenze festgelegt für den Bund. Das ist... Nach heutiger ähm, Messung, wir haben das Äquivalenzeinkommen genommen. Das Äquivalenzeinkommen ist eine statistische Größe, die errechnet wird vom Bundesamt für Statistik. Das bedeutet, das ist die Größe, die eine Familie braucht mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Also, das gibt die Familie im Jahr im Schnitt aus. Und das ist das Äquivalenzeinkommen. So viel Einkommen muss er haben, damit er im Durchschnitt das ausgeben kann, was im Durchschnitt ausgegeben wird. Und wir haben das genommen in der Verfassungsänderung. Das ist heute 56.000 Franken. Und das ist die Obergrenze, wo Bargeld angenommen werden muss. Es kann natürlich auch mit mehr bezahlt werden. Aber ein Kleinwagen muss man mit Bargeld bezahlen können. Hm? Da muss der, die Wirtschaft das Geld annehmen. Dann haben wir hineingeschrieben, dass Banken und Finanzinstitute dürfen das Bargeld nicht mit Abgaben belasten Das wäre natürlich das Erste, was sie tun würden. oder? Ich komme als KMU, komme ich mit dem Koffer, da alles fünf lieber. Hm? 100.000 Franken, Sie müssen es zählen, dann sagen Sie, aber das kostet uns natürlich einen Haufen Zeit. Das Zählen des, des Geldes, also be belassen wir generell Bargeld mit, mit Gebühren. Und das würde dazu führen, dass natürlich KMUs, also die Wirtschaft, Bargeld nicht gerne annehmen würde, weil sie ja dann weniger bekommen, wenn sie es zur Bank bringen oder wohin auch immer. Dann haben wir festgelegt, und zwar mit muss -Form. Wenn das Bargeld, also wenn der überhaupt das Geld die an Wert verliert, bei einer Halbierung des Wertes, muss der Bund den Fünffreppler aufgeben. Der muss er weglassen. Vor jetzt, gibt es es nicht mehr. Dafür muss er eine 2000er-Note machen. Und wenn sich der Wert wieder halbiert, muss er den 10 weg machen und muss mindestens eine 4000-Note machen. Ja, warum? Wenn ihr euch daran erinnert, dass während ähm, dem Zweiten Weltkrieg... Die deutsche Reichsmark, eine Million für ein Leibbrot bezahlt werden musste, oder? Wenn wir natürlich eine Inflation haben, dann hat es keinen Wert. Wenn wir die größte Noten ist eine Tausendernote und wenn ich dann irgendwo im Mikro einkaufen will, wieder mal für die Familie, muss ich die Koffer mitschleichen, wenn ich mit Bargeld zahlen will, oder? Weil es halt ein paar hunderttausend Schweizer Franken kostet. Dann haben wir festgelegt, dass überall in der Stadt alle zwei Kilometer ein Bargeldbezug haben muss und in jedem im Dorf mit mehr als 1000 Einwohnern zwingend ein Bargeldbezug vorhanden sein muss. Und dort, wo es dann wirklich sehr dünn besiedelt ist, alle 15 Minuten mit der ÖV oder mit dem Auto, muss ein Bargeldbezug möglich sein, das ist ganz wichtig und natürlich auch das war noch ein Tipp von Hansjörg, das Bargeld darf nicht elektronisch verfolgbar sein, weil Bargeld ist Eigentum des Besitzers. Hm? Und, oder beim Bargeld könnte man eine RFID ohne weiteres unterbringen, dann laufe ich mit der 100er Note so zum Migros, hä? Und der da oben, ich weiß nicht, wie der Satellit heißt, oder die nächste Kamera verfolgt mich, wo ich dann mit der hunderten Note durchlaufe. He? Weil er das ähm, Signal auffangen kann. Oder wo ich natürlich bin, wo ich bezahlt habe. Wo die Bargeld durchgeht. Das ist die zweite Volksinitiative, die starten wir, sobald wir die erste drin, drinnen haben. Die ist praktisch fertig. He? Mit der können wir Anfangen, wenn wir das Erste geschafft haben. Warum? Wir können uns nicht erlauben, beide zur gleichen Zeit laufen zu lassen, weil das würde zu Verwirrung führen. Und das Zweite ist, wir können es uns auch nicht leisten, weil eine Volksinitiative zusammen kostet 120.000 Franken. Hm? Da muss man zuerst mal in die Tasche greifen und dann muss man etwas Geld in die Finger nehmen für die Bogen und für all das Ganze. Wir, dank den vielen lieben Leuten, die auch hier sitzen und uns unterstützen, können das für 70.000 Franken machen, weil wir keine Löhne beziehen. Niemand bezahlt, bekommt bei uns einen Lohn. Hä? Deshalb müssen wir nur Material finanzieren. Gut, Leute, ihr habt gehört von Hans Hansjörg Stützle. In der EU ist das Bargeld praktisch tot. Nicht rettbar. In der Schweiz haben wir eine Chance, eine kleine Chance, wenn wir diese beiden Volksinitiativen nun sammeln und dann vor dem Volk durchkriegen. Wenn wir das machen, dann könnt ihr euch ja vorstellen, was passiert in den umliegenden Ländern. Wenn wir in der Schweiz noch Bargeld haben und die merken in Frankreich, dass man ihnen das Bargeld streicht, dann werden die zur Bank laufen, die Kohle runternehmen, in die Schweiz transportieren, weil sie hier noch Bargeld bekommen. Und nicht, über, nicht überwachbar sind, oder? Hm? Wäre eine logische Folge. Also, wir haben dann auch einen Einfluss auf Europa. Hm? Und vielleicht auf die ganze Welt, wie das Hansjörg Stützle gesagt hat. Vielen herzlichen Dank, das war noch mein Teil zum Bargeld.